Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Ja, es ist schon etwas länger her, dass ich aufgenommen habe, aber ich freue mich natürlich riesig, denn die alten, ja, die alten Gefühle kommen hoch. Das Spiel ist halt immer noch sehr geil. Ich krieg leider SimCity 5 nicht zum Laufen. Ich weiß nicht warum. Ähm muss ich mir mal nochmal durchlesen. Aber vielleicht äh, könnten wir, wenn ihr wollt, äh, dann auch unter Good All Time Sim City 5 laufen lassen, denn es ist ja auch schon... ein bisschen verjährt und äh, wirklich aktuell ist es ja auch nicht mehr. Äh, was mir auch schon gesagt wurde, ich soll doch bitte Train Fever spielen. Wenn das äh, von euch gewünscht ist, kann ich das gern machen. Da könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare irgendwas reinschreiben, äh, falls es gewünscht ist, oder... Nicht, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit SimCity 4 an. Und ich gehe erstmal in den normalen Spielmodus. Und ich brauche mein Overlay. Das ist, glaube ich, hier. Genau. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben gar keine Nachfrage. Das ist äh, natürlich etwas blöd. Was könnten wir denn dann machen? Wir könnten mal durchgucken... Hier sehen wir die Shops. Ähm, sehen wir auch irgendwo, das sehen wir, sehen wir wahrscheinlich hier. Die Feuergefahr, genau da haben wir ja einmal hier unten die Feuerwache. Oh, wir haben hier oben noch gar nichts. Okay, da würde ich mal gleich eine Feuerwache hier oben reinsetzen. Landebahn nach Reiele. Am besten setze ich das hier rein. Was haben wir hier? Nee, meine Keine Zeit gerade dafür. <lacht> so, hier. Ja, ist okay. Kriminalität. Auf den Feldern hier. Aber... Ich habe noch gar keine Polizeiwache, kann das sein. Hm. Egal. So, die Bildung. Ja, okay, das ist natürlich alles auf dem Fleck. Warum ist denn die Bildung so abkottig schlecht hier bei bei den ganzen Leuten? Ja, Verkehr ist auch... Oh, okay, die Straße hier ist komplett überfüllt. Das Feuerwehr braucht längeren Arm. Was, was, was, was, was, was, was. Dringend mehr Feuer machen oder... Noch mehr Feuer machen. Ich setze halt die Feuerwache äh, hier rein. Okay, gut, der ist damit schon zufrieden. <lacht> Wenn ich die alte abreiße und einfach die gleiche nochmal baue. Nein, das will ich jetzt nicht. Äh, was mir zwischenzeitlich ein bisschen aufgefallen ist, was ich auch in Forums und an Möglichen gelesen habe, dass das Spiel gerne bei... ...bei solchen äh, Mitfahrten gerne abstürzt. Äh, deshalb ist halt die Frage... ...ja, sollen wir... ...solche Mitfahrten machen... Ähm, ...und das Risiko besteht, dass dann das Spiel abstürzt... ...oder wollt ihr lieber sehen, wie wir so die Städte aufbauen? Das ist eine Frage in... Ähm, ja, das ist eine Frage in das in das Video. Gesundheit. Ja, da haben wir ja hier das große, aber warum warum ist heißt es rot, heißt es rot schlecht oder Hm. Was ich auf jeden Fall mal machen wollte, ähm da machen wir mal schnell Pause. Ich wollte gerne hier die Agrarfelder etwas angleichen. Müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Denn ich würde äh, am liebsten solche kleine Viererfelder machen. Denn das ist das kleinste, was ich bauen kann und äh, das ist halt am effektivsten auf dem kleinsten Platz. Ja, deshalb würde ich mal... Sagen 1, 2, 3, 4. Hier kommt eine Querstraße. 1, 2, 3, 4. Hier kommt eine. Oh, das passt ja. Das sind ja genau da auch nochmal 4. Das würde perfekt passen. Genau, dann werten wir die auf. So, dann kommen kleine Straßen hier rein, zwischendrin. Immer zwei kleinere würde ich eine große machen, die hier mit der Schnellstraße verbunden ist. So würde ich das jetzt einfach mal machen. Und das 4, 1, 2, 3, 4. Ja, ich verbinde das jetzt erstmal. Das passt doch. perfekt. 1, 2, 3, 4. Genau. Lege ich da mal gleich die Wasserleitungen. sehr schön, das kostet alles Unterhalt, ja, deshalb machen wir das so. Denn umso weniger müssen wir natürlich auch ausgeben. Ich drücke einfach mal wieder auf Start. Ja, gut, also da brauchen wir bislang noch nichts ändern. Ich kann ja eigentlich nichts machen, wenn die Anfrage immer so extrem im Keller ist. Was willst du denn machen? Ja, also später wird ja natürlich hier irgendwann mal die Schnellstraße... Hier durchgezogen werden. Das ist natürlich klar. Ich habe ja auch noch Autobahnen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja auch noch die Schiene. Mein Gott, was wir alles später machen. Monorail. 100 äh, Sim-Dollar pro Abschnitt. Puff. Oha. Verschiedene Transportwege. Ja, die Bushaltestelle, die haben wir ja schon, genau. Dann haben wir noch. Ah, okay, wir haben. Äh, U-Bahn, Hochbahn, Transstation, genau, wir können das wechseln. Wir haben ein Parkhaus, Mautstation. Genau, Dann haben wir noch einen Flughafen. 700. Seehäfen, ich habe ja hier kein. Ah, doch, ich habe Wasser. Ja, gut. Ähm. Hm. Oh, Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Erst Grabsnöte in Kartoffelhausen. Das Gebetshaus trägt, seinen, trägt sein nötiges zum spirituellen Leben von Kartoffelhausen bei, Bürgermeister. Die Sims haben ihre Einstellung zum Jenseits geändert. Jetzt bitten sie darum, dass ein Friedhof in der Stadt angelegt wird. Ich denke, wir sollten nicht das Risiko eingehen, dass es, dass uns sonst verärgerte Gespenster nachts heimsuchen, oder? Nee, natürlich nicht. Ähm... Okay, Moment, ich würde mal dann schnell, weil ja die Nachfrage auch gestiegen ist, würde ich kurz hier... Oh fuck, würde ich kurz hier alles ausbauen. Genau, so. Kommt die Straße hier rein und die hier. Und dann kommt hier unser Friedhof, kommt hier rein. Perfekt. So, also es ist gestiegen dir der kleine Wohnraum? Ne, so möchte ich das nicht. Am besten so. <lacht> genau. so. Wunderbar. Oder, Moment, Moment, Moment, Moment. Ich mache das hier raus. Und die hatten ja auch Nachfrage nach schwachem Gewerbegebiet. So. Zucker in der Stadt habe ich doch schon gemacht. Brauche ich nicht nochmal. Habe ich jetzt... Ah, ich habe noch kein... Noch keine Rohre da nach hinten verlegt. Ja, nicht meckern. Ihr habt ja schon. Ja, seid überhaupt an das Energienetz da hinten angeschlossen? Ah ja, okay, gut. Das überträgt sich. Sorry, wird mal ganz kurz. Ist das Speichern? Genau. You know. Wir müssten schon fast die Schnellstraße hier ausbauen. Geht nicht, wieso geht es nicht? Hm. Okay, komisch. Habt ihr? Ach ja, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Moment, Moment, Moment. Ihr habt ja Anfrage auf Agrar. Äh, dann gebe ich euch mal das hier frei. Okay, Rohre habe ich schon verlegt. Genau, sehr gut. Wie sieht es denn mit dem Verkehr hier aus? Oh, hier staut sich's. Ist natürlich nicht gut. Die mal ausbauen. So. Ja, gut, das ist natürlich. Warum sind denn hier überall Löcher? Sind die Gelder für den Verkehr so niedrig oder wie? Straßeninstandhaltung ist doch fast ganz oben. monatliche Einnahmen für Straßeninstandhaltung. Okay. <lacht> Atomfreie Zone. Ihr möchtet immer noch Wohnraum. Warte, warte, warte, Nicht so viel auf einmal, bitte. Du oh, heilige Raum. Ihr habt doch da immer noch. Oder möchtet ihr die Dreierfelder nicht haben? Hm. Egal, ich baue da jetzt auf jeden Fall mal noch ein Park rein. Fußballfeld. Wäre eine Idee. Upsa. Oh. Kranke Busfahrer, nee, das haben wir ja schon. Was sagt die Bildung? Ich frage mich, warum, warum äh, die Leute so ungebildet sind bei mir. Hier Bildung ist fast komplett unten auf null. <lacht> Bildung nach Alter. Uh, uh, uh, uh. Ähm, de, wo sind das drin? Öffentlich... nee Gott, Gesundheit und Bildung. Ich möchte dann da noch eine Bushaltestelle hinbauen. Oh, jetzt habt ihr schon alles voll geworden. Ne? Dann. So. Meine Bürgermeisterbewertung. Wie sieht die aus? Oh, warum war sie hier so hoch? Doch alles gut. So, was wolltet ihr denn? Ihr wollt immer noch Agra. Äh, Okay. Da ist 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. So, so hier einmal Agrar für euch. Und und das geringe Wohngebiet. Sag mal. Müsst mir tatsächlich echt schon fast überlegen. Hup, hup, hup, hup, hup. das denn anstellen? Ich baue das Ganze jetzt einfach mal in, in der vierspurigen Straße aus. So, das würde bedeuten, wir machen, was weiß ich, irgendwo hier, wieder unseren Schnitt. Guck mal, wir könnten ja... Halt, warum geht das nicht? Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Wir könnten ja zum Beispiel gleich sagen, dass wir hier diese Einbahnstraßen machen, wie da hinten ja auch schon. Zum Beispiel? Hm. Wir könnten das so regeln? Hehe. Sieht doch nicht schlecht aus. Ja. Oh. Wunderbar. Wir setzen natürlich da hinten bitte ein. Irgendwas mit dem Park? Das Ganze hier natürlich auch so ausbautechnisch fertig machen, dass wir später noch die Privatschule in den Friedhof umändern müssen. Sag mal, die Nachfrage: Toffelnhausen hat Landstraße im Überfluss, keine St kleine Straßen in Gefahr. Wenn halt auf den viel Verkehr ist, was soll ich denn machen? Hier, guck dir das an. Hm. Was ist denn, wenn ich hier oben äh, durchschnittliches anpflanze? Werden die einfach nicht besetzt, oder? Ich probiere das jetzt mal aus. So, was passiert jetzt? Interessieren die sich dafür? Ich speichere mal schnell. Jo, ach du Heilige, was haben wir denn jetzt hier alles? Ausgerutscht auf Lama-Mist. Okay. Ich hoffe, dass uns das Spiel jetzt nicht abstößt. Ansonsten habe ich gespeichert, und wir würden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Aber das hoffe ich natürlich nicht. Was Sirene an ist, Enter. So, meinte ich natürlich. Was muss ich machen? Jetzt zum Krankenhaus, okay. Geht mir alle aus dem Weg. Nee, nicht mehr in den Weg stellen. <lacht> da ist das Krankenhaus. Genau, das geht gerade am Ende von der Schnellstraße. Epid EPIDEMIE Forschungszentrum. Oh. Das äh, klingt doch nicht schlecht. Ah, das ist für die für die ganze Map Zombiehirne. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Was war das noch? Okay, nochmal mal speichern. <lacht> Denn die Folge ist leider schon vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei den Good Old Times. Macht's gut, bis dahin. Ciao.